Die Armutsquote hat 2019 ihren Höchststand in Deutschland nach der Wende erreicht. Somit waren ungefähr 15,9% der Menschen in Deutschland von Armut bedroht. Das sind über 13 Millionen Menschen. Aber was genau bedeutet das jetzt? Was ist Armut in Deutschland? Kann man das an Zahlen messen? Natürlich kann man das. Und in Deutschland ist beispielsweise eine Person, die einen Einzelhaushalt schmeißt, bei rund 1.100 Euro netto oder darunter arm. So, und jetzt frage ich mich, könnt ihr euch daran noch erinnern? Klar, die Tante auf dem Foto, die kennt ihr bestimmt. Natürlich, viele Menschen in diesem Land leben gerne hier. Ich lebe auch gerne hier. Aber ich zweifle daran, dass die meisten Menschen in diesem Land tatsächlich gut hier leben. In einem meiner Videos habe ich euch ja bereits schon gezeigt, dass sich Arbeit in Deutschland im Prinzip seit fast 30 Jahren eigentlich nicht mehr lohnt. Und wenn wir uns jetzt die aktuelle Krise anschauen und das Jahr 2020 anschauen, in dem Jahr, in dem schon viele Menschen ihre Jobs verloren haben, in Kurzarbeit gegangen sind, einfach am Ende auch weniger Geld verdient haben, dann müssen wir uns auch anschauen, welche Auswirkungen ja diese Pandemie, diese wirtschaftlichen Auswirkungen am Ende auf unsere Gesellschaft haben werden. Und das müsste ja eigentlich bedeuten, dass sich Arbeit seit dem letzten Jahr, also seit 2020, im Prinzip ja noch weniger lohnen dürfte in Deutschland. Und ganz genau das ist der Fall. Und natürlich habe ich heute wieder Zahlen für euch vorbereitet, die das Ganze belegen. Und wenn wir uns hier mal anschauen, was mit den Nominallöhnen, mit den Reallöhnen und mit den Verbraucherpreisen letztes Jahr passiert ist, werden wir ganz schnell sehen, es hat gekracht. Die Nominallöhne sind extrem gefallen und zwar um 4%. Und die Reallöhne sind auch noch mitgefallen natürlich um 4,7%. Wie kann das sein, dass die Reallöhne noch stärker gefallen sind? Ganz einfach, weil die Verbraucherpreise gestiegen sind. Die Löhne sind damit deutlich stärker gefallen als 2008, 2009 in der Wirtschaftskrise. Aber warum sind die Löhne so stark gefallen? Ganz einfach, ihr wisst es, ihr wart dabei. Kurzarbeit bzw. es wurden Geschäfte geschlossen. Manche Menschen konnten einfach ihren Job in dieser Zeit nicht mehr ausüben. Natürlich gibt es dann dafür kein Gehalt beziehungsweise deutlich weniger Gehalt. Und wenn man sich diese Zahlen so anschaut, könnte man ja meinen, na gut, das trifft uns ja jetzt irgendwie alle. Diese Krise trifft uns alle. Das hören wir immer und immer wieder. Und oft hören wir auch, naja, wir sitzen doch alle in einem Boot. Aber genau das ist absoluter Blödsinn. Und natürlich habe ich auch dafür Zahlen und Belege. Denn diese Krise trifft in allererster Linie die Menschen mit einem niedrigen Einkommen. Je niedriger das Einkommen, desto härter trifft diese Krise diese Menschen. Das hat unter anderem die Hans-Böckler-Stiftung herausgefunden. Je ärmer die Menschen schon vor der Krise waren, desto ärmer werden sie jetzt auch mit der Krise und nach der Krise sein. Natürlich, wenn jemand ganz wenig Geld verdient, ich sage jetzt mal vielleicht 1,5 brutto, und da ähm, größere Einbußen zu verzeichnen sind, vielleicht eben von 4%, von 5%, von 10%, vielleicht noch mehr, dann trifft das so jemanden natürlich deutlich härter als jemanden, der sagen wir mal 5000 Euro brutto im Monat verdient. Denn wer früher schon kaum über die Runden kam mit seinem Geld, gerade so Miete und Lebensmittel und so weiter bezahlen konnte und jetzt noch Geld im Prinzip verliert, abgeben muss, der hat natürlich noch weniger am Ende. Und deswegen habe ich auch die Armutsquote in Deutschland angeführt am Anfang des Videos, weil ich definitiv der Meinung bin, dazu habe ich jetzt noch keine Zahlen, dass diese Armutsquote steigen muss mit und durch und nach der Pandemie. Sogar die Deutsche Bank hat in einer repräsentativen Umfrage ermittelt, dass das untere Einkommensviertel in Deutschland, also quasi ja, das untere Viertel der Menschen in diesem Land, 400 Euro weniger in der Pandemie verdient bzw. verdient hat. Mehr als die Hälfte der Geringverdiener. Und Geringverdiener ist man bei rund 2200 Euro brutto, lebt im Prinzip im Moment jetzt schon am Existenzminimum. Denn wenn ich jemanden, der rund 2.000 Euro im Monat verdient, 400 Euro wegnehme, dann ist das was anderes, als wenn ich das einem, der 5.000 Euro im Monat verdient oder sogar 10.000 und mehr. Und dann gibt es noch eine weitere Kluft, nämlich zwischen den Arbeitnehmern, die an einen Tarifvertrag gebunden sind und diejenigen, die eben nicht an einen Tarifvertrag gebunden sind. Und die mit Tarifvertrag durften gerade im letzten Jahr auch mit deutlichen Aufstockungen rechnen und hatten im Prinzip ja ein sicheres Gehalt und einen sicheren Job, die anderen eben nicht. Und klar, wer im Niedriglohnsektor arbeitet, profitiert meist nicht von einem Tarifvertrag. Also es ist nichts mit, wir sitzen alle in einem Boot und wir sind alle gleich, absolut nicht. Und was vorher, vor der Krise schon gefährlich war und wer vor der Krise schon von Armut bedroht war, bzw. gering verdient hat, wird in der Krise noch weniger verdienen, noch weniger verdient haben. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was das für unsere Zukunft bedeutet. Und dass es in diesem Land eine schreiende Ungerechtigkeit gibt, das wisst ihr alle, möchte ich euch jetzt nochmal verdeutlichen, gerade mit und in der Corona-Krise. Das Verrückte ist ja, gerade in dieser Krise sind tatsächlich die Vermögen der Superreichen, der Reichen, der Konzerne enorm angestiegen. Allein in Deutschland gab es in der Krisenzeit 58.000 neue Millionäre und sogar Drei neue Milliardäre. Und um das alles noch mal genauer zu verdeutlichen, habe ich noch mehr richtig extreme Zahlen für euch. Allein in Deutschland gibt es 119 Milliardäre. Noch mal zur Vergegenwärtigung. Eine Milliarde, das sind 1000 Millionen. 119 Milliardäre. Da könnte man ja sagen, das ist ja nicht viel. Damit kriegst du ja im Prinzip noch nicht mal einen Bus oder eine Straßenbahn richtig voll. Seit 2009 haben die Milliardäre ihr Vermögen in Deutschland um rund 175 Prozent gesteigert. So, und jetzt möchte ich bitte, dass ihr alle nochmal in euch geht und euch die Zahlen, die ich euch in diesem Video alle genannt habe, ein bisschen vergegenwärtigt und überlegt: Wo liegt die Armutsgrenze in Deutschland? Bei rund 1.100 Euro Netto. Wie viel verdienen die Menschen in diesem Land ungefähr? Zweieinhalbtausend Brutto ist so das Mediangehalt. So, und jetzt überlegen wir mal, da draußen gibt es 119 Menschen, mit denen, wie gesagt, kannst du noch nicht mal eine Straßenbahn oder Bus richtig füllen. Und diese paar Menschen besitzen dieses wahnsinnige Vermögen von ungefähr 500 Milliarden Euro. Um das nochmal zu verdeutlichen, das sind 500.000 Millionen Euro. Das ist weit weg von 1.100 Euro netto oder 2.500 Euro brutto, sehr weit weg. Und um das euch nochmal zu verdeutlichen, was das bedeutet, das ist das 1,4-fache des gesamten deutschen Bundeshaushalts 2019. Der Bundeshaushalt 2019 betrug 356 Milliarden Euro. Das heißt, diese 119 Menschen haben mehr Vermögen, als der ganze Staat Deutschland in einem Jahr für sich und für seine Menschen ausgibt. Und dieser Zustand ist im Prinzip einfach nur pervers. Wenn du weißt, da draußen gibt es Menschen, die die Hälfte und noch mehr ihres Nettoeinkommens für die Miete ausgeben müssen. Da draußen gibt es Menschen, die morgens vielleicht nicht frühstücken, damit ihre Kinder was zu essen haben. Da draußen gibt es Kinder, die nicht frühstücken, weil die Eltern kein Geld dafür haben. Da draußen gibt es in Deutschland fast 1.000 Tafeln, wo die Menschen jeden Tag hingehen, weil sie wenig oder kaum was zu essen haben, beziehungsweise die finanziellen Mittel ihnen fehlen. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber 119 Menschen, die so viel Geld besitzen, dass sie im Prinzip mehr als ein Jahr lang ganz Deutschland bezahlen könnten. Ja, Ich habe nochmal einfach umgerechnet und das Ganze umgeschlagen. Diese Menschen könnten im Prinzip eine Großstadt von 250 300.000 Menschen ein Leben lang bezahlen, ja, wenn diese Menschen mit 20 Jahren anfangen würden zu arbeiten und dann ganz normal in Rente gehen würden, könnten die das Durchschnittsgehalt all dieser Menschen bezahlen. Das ist das ist Wahnsinn. Das ist, das ist kaum vorzustellen. Und bevor jetzt wieder einige von euch kommen und versuchen, dieses absolut tolle kapitalistische System zu verteidigen und zu sagen, Mensch, aber diese Milliarden, die sind doch alle angelegt im Finanzmarkt oder in Immobilien oder stecken in den Unternehmen, die haben das Geld doch gar nicht unter dem Kopfkissen. Okay, Leute, ganz ruhig. Also hört bitte auf, diese Menschen bzw. vor allem dieses System die ganze Zeit zu verteidigen. Wenn man sieht, was für eine Ungerechtigkeit da herrscht, wenn man sieht, dass im Prinzip da draußen ein paar Menschen sich ganze Städte kaufen könnten, während andere noch nicht mal die Miete für ihre Ein-, zwei Zimmerwohnungen bezahlen können, dann muss man sagen, dass dieses System einfach scheiße ist und dass dieses System ungerecht ist. Und das werfe ich ja noch nicht einmal diesen Millionären und Milliardären vor. Das werfe ich denen gar nicht vor. Die machen ja im Prinzip alles richtig in diesem System aus dieser kapitalistischen, wirtschaftlichen Sicht. Aber es kann doch nicht sein, dass ein paar Menschen so ein Vermögen anhäufen können, anhäufen dürfen, während da draußen 15,9% unserer Gesellschaft, 13 Millionen Menschen von Armut betroffen sind in diesem Land. 13 Millionen Menschen leben in Armut, während 119 Millionen Menschen so viel Vermögen besitzen, dass sie im Prinzip ja damit gar nichts mehr anfangen können. Das muss ja dann notgedrungen irgendwo drinstecken, weil man das ja nicht einfach so irgendwo verteilen kann? Könnte man schon. Man könnte dafür sorgen, dass diese 13 Millionen Menschen nicht in Armut leben, dass Menschen anständig verdienen. Aber genau das macht dieses System ja nicht. Das kann dieses System gar nicht, ohne Eingriffe von außen. Und vielleicht kennt ihr ja diese Pfeife hier. Friedrich Merz, also wirklich einer der unsympathischsten, widerlichsten Menschen auf diesem Planeten oder zumindest hier in Deutschland. Dieser Typ redet von einer Neidsteuer, wenn es darum geht, eben diese Superreichen zur Kasse zu bitten und zu sagen, okay, das kann nicht sein, dass wir 13 Millionen Menschen in Armut haben, während 119 Menschen gar nicht wissen, wohin mit ihrem Vermögen. Und dieser Typ macht sich einfach lächerlich mit diesem Begriff Neidsteuer. Damit, ja, macht er sich auch lächerlich über diese 13 Millionen Menschen. Wisst ihr, wenn ich ein Haus hätte und mein Nachbar hätte zwei Häuser und ich würde sagen, warum hat der zwei Häuser und nicht nur eins, dann würde ich sagen, okay, das ist Neid, das ist wirklich Neid. Aber wenn da draußen... 1000 Tafeln bereitstehen, die Menschen zur Tafel rennen, die Menschen Hunger haben, die Menschen kein Geld für die Miete haben. Und auf der anderen Seite wissen ein paar Menschen nicht, wo sie ihr riesiges Vermögen, das größer ist als das, was Deutschland im Jahr für sich selbst ausgibt, wo, wo sie damit hingehen sollen. Dann ist das eine scheiß Ungerechtigkeit. Dann ist das verdammt, blöd, verdammt beschissen verteilt, dieses Vermögen. Und dann kann nicht irgendein so Hansel daherkommen und irgendwas von ja ähm, ja Neidsteuer Ihr müsst euch mal vorstellen, Also man macht sich ja wirklich keine Gedanken, was so eine Milliarde ist oder was 500 Milliarden sind. Man macht sich da kaum Gedanken. Nochmal, eine Milliarde, das sind 1000 Millionen. Im Schnitt verdient jemand in seinem Leben in Deutschland, wenn man das wirklich ja gut bewertet, wenn man gute Zahlen als Grundlage nimmt, 2 Millionen Euro. Du verdienst in deinem ganzen Leben von der Arbeit, die du da jeden Tag erledigst, 2 Millionen Euro im Schnitt. Einfache, normale Angestellte sind eher bei 1,2, 1,5 Millionen. So, und da draußen haben Menschen mehrere tausend Millionen, die sie besitzen. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Die könnten tausende Menschen ihr Leben lang bezahlen mit diesem Geld, mit diesem Vermögen im Prinzip. Aber so einem Vollpfosten wie Friedrich Merz ist es anscheinend lieber, dass 13 Millionen Menschen in dieser Armut leben, in der sie heute leben, statt zu sagen, okay, wir nehmen diesen Superreichen einfach mal was weg. Und selbst wenn wir diesen 2,1 Millionen Millionären in Deutschland und diesen 119 Milliardären die Hälfte des Vermögens wegnehmen würden, also komplett überspitzt gesagt, ja, selbst wenn wir ihnen die Hälfte wegnehmen würden, wären sie fast alle immer noch Millionäre und Milliardäre, die hätten immer noch Kohle ohne Ende und Vermögen ohne Ende, die würden immer noch in Geld schwimmen ja? und wir hätten vielleicht 13 Millionen armutsbetroffene oder arme Bürger weniger. Wie ihr seht, ist hier nichts mit, wir sitzen alle in einem Boot oder im gleichen Boot. Das ist absoluter Blödsinn. Da draußen sitzen welche in Luxusjachten, denen macht das Gewitter oder der Sturm da draußen überhaupt nichts aus. Und im Prinzip sage ich letzten Endes, Arbeit lohnt sich in diesem Land nicht. Denn die Menschen, die da draußen diese Millionen und Milliarden verdienen, die arbeiten nicht. Beziehungsweise sie lassen für sich arbeiten, sie lassen ihr Vermögen für sich arbeiten. Diejenigen, die wirklich auf Arbeit angewiesen sind, von Arbeit abhängig sind, die sind die Gearschten. Die sind richtig die Gearschten in dieser Krise. Und immer noch wird darauf gesetzt, dass alles wieder normal wird, dass alles wieder wird so wie früher und dass wir weiterhin abhängig sind von Arbeit. Und deswegen sage ich, wer heutzutage arbeiten geht, geht im Prinzip nur noch für den Reichtum anderer Arbeiten. Denn wenn ihr Geld verdient und Geld ausgebt, gebt ihr das meistens an diese großen Konzerne einfach weiter. Produzieren, konsumieren, das ist quasi unser Alltag, Tag für Tag. Das bisschen, was ihr da draußen verdient, was ich verdiene, was wir verdienen da draußen, das geht doch sowieso wieder an diese großen Konzerne, die dann ja für sich alles behalten, beziehungsweise wo ein paar, die da oben sitzen, die ganze Kohle einstreichen und der Rest darf buckeln. Es kann doch nicht sein, dass beispielsweise in einem der ja, reichsten Länder der Welt, in, in den USA, in einem der reichsten Unternehmen der Welt, Amazon, die Mitarbeiter, die da arbeiten, die das Vermögen ja heranschaffen, die das Vermögen erarbeiten, dass die nicht die bestbezahlten Menschen der Welt sind. Eigentlich müsste jeder, der bei Amazon, Apple, Google und Co. arbeitet, äh, unglaublich gut bezahlt sein. Und das genau sind sie nicht. Das ist ja im Gegenteil ist oft der Fall. Und das kann einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein, dass die Reichen einfach bestimmen, wer tatsächlich profitiert an dem Vermögen, dass ja die große, breite Masse, die unten sitzt, erwirtschaftet und nicht die da oben. Und denken wir dann auch noch an die sogenannten systemrelevanten Jobs. Das sind ja meistens auch Jobs, in denen nicht viel verdient wird. Vor allem nicht diese Millionen- und Milliardenbeträge. Ja? Pflegekräfte, Krankenschwestern, Ärztinnen, Ärzte verdienen vielleicht ganz gut. Dann gibt es aber da draußen noch Handwerker, Friseure, ähm, Lkw-Fahrerinnen, Lkw-Fahrer. Da draußen gibt es so viele Menschen, die ja essentiell sind, deswegen nennt man sie auch Essential Workers im, im englischsprachigen Raum, ja? ähm, systemrelevante Menschen. Diese Menschen sind wichtig, damit auch die Oberschicht da oben irgendwas von diesem Leben hat. ja, Damit, wenn äh, irgendwas passiert, sie ins Krankenhaus mit dem Rettungswagen gefahren werden, wo die Rettungssanitäter einfach schlecht bezahlt werden. ja, Damit diese Leute auch ihre Kinder in die Schule schicken können oder in den Kindergarten, wohin auch immer. ja, Damit diese Leute auch an diesem Leben teilhaben können und damit die Gesellschaft so funktioniert, wie sie ist, müssen diese Menschen arbeiten und anständig verdienen. Aber genau das tun sie leider nicht. Und jetzt habe ich noch einen abschließenden Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Diese Krise wurde eben nicht durch die Bundesregierung oder die Politik hervorgerufen. Möchte ich ganz deutlich sagen, ihr wisst, ich bin kein großer Fan dieser Bundesregierung. Ganz im Gegenteil, ich bin kein Fan unserer aktuellen Politik, absolut nicht. Aber diese Krise lässt sich mit Sicherheit anders nicht bewältigen. Und wenn sich da draußen die Leichen stapeln würden in den Straßen, es gibt im Prinzip keine andere Möglichkeit, als zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass sich Menschen so wenig wie möglich begegnen, dass sich Menschen so wenig wie möglich treffen. Das wird bei jedem Virus, bei jeder Pandemie auch in Zukunft so sein. Anders können wir dagegen nicht vorgehen. Das heißt, meiner Meinung nach ist so ein Lockdown oder so eine ja, Ausgangssperre teilweise, wie es sie auch gibt, einfach vernünftig und sinnvoll. Und das wird ja im Prinzip in fast allen Ländern praktiziert. Es geht ja gar nicht anders. Und ich sage ja, wie gesagt, wenn der, das Virus noch... Ähm, schlimmer wüten würde, es geht ja gar nicht mehr anders. Man müsste dann wirklich gucken, dass sich gar keine Menschen mehr treffen. Hier trifft, wie gesagt, die Politik keine Schuld, was diese Entwicklung betrifft. Es waren meiner Meinung nach und es sind meiner Meinung nach die richtigen Schritte. Und diese Krise zeigt doch nur ganz deutlich, was alles schiefgelaufen ist schon vor der Krise, schon vor der Pandemie und zeigt einfach auch in der Pandemie noch deutlicher, dass diese Abhängigkeit von Arbeit uns ja, das Genick brechen kann, beziehungsweise gerade das Genick bricht. Wenn ich jetzt weiterhin an die Zukunft denke, an die jungen Menschen, die in dieser Krise versuchen zu studieren, eine Ausbildung zu beginnen und so weiter, dann tun mir diese jungen Menschen gerade extrem leid, weil ich wirklich nicht weiß, was aus denen im Prinzip quasi noch werden soll, finanziell gesehen vor allem. Ich gehöre zu den Millennials, das habe ich auch schon in Videos erzählt und uns haben schon Krisen hart getroffen und wir sind die erste Generation, der es schlechter geht als ihrer Elterngeneration und wenn ich jetzt quasi an die nächste Generation denke, die ja schon arbeiten geht und noch eine Generation weiter, dann ja, weiß ich gar nicht, was die überhaupt noch mit Arbeit anfangen sollen, denn die Gehälter, die werden nicht steigen. Das wird nicht passieren. Was wird dann passieren? Was wird dann kommen? Das ist die ganz große Frage. Diese Krise zeigt uns einfach die schreiende Ungerechtigkeit in diesem Land, auf dieser Welt bzw. in diesem kapitalistischen System. Und jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Kommentare, auf eure Antworten zu diesem Video. Wie geht es euch in dieser Krise? Merkt ihr das Ganze? Merkt ihr tatsächlich, dass ihr Geld verloren habt? Merkt ihr, dass es mit Arbeit ja, mit ehrlicher Arbeit irgendwie nicht vorangeht? Ist es euch bewusst, beziehungsweise war es euch bewusst, dass wir in diesem Land so extreme, so eklatante Vermögensunterschiede haben, dass so viele Menschen in Armut leben und dass ein paar wenige so ein Wahnsinnsvermögen besitzen? Ich bin wie immer gespannt auf eure Kommentare. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bleibt weiterhin vernünftig.